schön, dass ihr am Start seid, zu so, der äußerst wichtigsten Dünner-Mission, die wir in letzter Zeit hatten. Mir brannte das schon ewig auf, äh, auf keine Ahnung was. Wir müssen den besten gemüse in Berlin küren. Ich weiß nicht ob ich das noch nicht gemacht habe. Und da ziehen wir vier Schwergewichte direkt mit in dieses Battle. Das sind zum einen Superhahn von Shirin David, der Lieblingsdöner. Wir haben Eddies gemüse cape wir haben Mustafa die Legende. Und zum Schluss, zum Finale, noch Rüyam von Elias, die Nummer 1. Denkt an die Kommentare, an den Daumen oben, den ihr mir so richtig, bitte knallen lassen, in diesem Video, damit das Video viral geht und es testet. Das ist erstmal eine Unscheinbares Ding wie immer. Da hat das Faustick in den Ohren. Der hat schon seinen, seinen speziellen Charakter, aber geil. Der hat mir auch wirklich gut das letzte Mal geschmeckt. Also warten wir mal. Holle, die Wald, für was da jetzt uns erwartet. Achmed ist auch dabei. Ja, aber es geht? Jetzt werden wir den erstmal testen. Wie bitte? Die war auch hier, ne? Ja, die hat gesagt, bester Döner der Welt. Das nimmt man nicht leichtfertig in den Mund, also wirklich. Das ist das heißt schon was. Uh, wie der schon aussieht von außen. Guckt euch mal den Spieß an. Der ist knusprig, ne? Richtig schön knusprig. Ein fleischgewordener Traum. Ja, dann nehmen wir einen gemüse -Döner. Hast hier noch Justin Bieber, Rambo und Contra K. Und Samra. Die haben sich hier mit eingekauft. Schön mit Messer. Das weiß ich auch immer sehr zu schätzen. Der weiß, wo er ansetzen muss. Der kann die Dicke des Fleisches bestimmen. Der macht mir das knusprige Fleisch jetzt runter. Nicht an den anderen Schwämmen, wo es noch nicht knusprig ist. Feinheiten, Feinheiten. Und ich weiß, dass das Schwergewichte sind. Was Gemüse -Dünne angeht, wirklich. Ich habe nicht, nicht die raus. So zum einen sind sie in aller Munde. Kann man einfach so sagen, in Berlin ist das wirklich schon on top. Und ich weiß, dass sie krank sind. Achso, ich würde Knoblauch und Schaf nehmen. Wo oh, war das nicht? War das Curry? Mit Curry, ja. Achso, egal. Also, ne, Nehme ich Curry. Soll ich eben draußen essen und dann zahlen? Oder, äh, ja? Ach, ja? Zahlen. Okay, perfekt. So Leute, mal. Guckt euch das meiste weg an, mal. Chips, Frist, Chips. Schmecken wie Chips, ja. Wie diese kleinen Tangen, diese Die Dieses Nix von die Chips Ich sag ja mal. Wild, wild, wild. Also er hat mir einfach mal jetzt eine andere Soße drauf gemacht. Also er hat gefragt, ich habe gesagt, Knoblauch und scharf. Er hat mir gleich Curry draufgehauen. Aber jetzt nicht schlimm. Ich mag Curry auch. Ich finde hier bei den Soßen eben manchmal geil zu variieren, finde ich jetzt nicht so wild. Direkt. Die Zitrone, bam! Dill, bam! Ja. <lacht> aber wirklich schon gut, ne? Hm. Ich muss dazu sagen, ich hab zum zweiten Mal auf was draufgebissen. Irgendwas hartes, das gehört da nicht rein. Das muss ich einmal sagen, aber ich blend das aus. Das war irgendwie sowas wie Sand oder so. muss man einfach sagen. Er riecht Unglaublich bisschen. Also Sehr stark mit den Soßen am unten, wo alles verläuft. Das Feeling hat man komischerweise gefühlt früher in jedem Döner gehabt mit diesen Soßen und dem Fleisch das fett. Das ist echt gut man. Geile scharfe Soßen mann Oh und diese Soßen kommen wieder unten. diese krossen Pommes. Oh, wir haben noch gleich drei Dinger vor uns. Langer Überlegen Leute ihr wisst wie ich eben gestruggelt hat man. Ich gebe 8,3 ich gebe 8,3 doch. Und jetzt aber geht's zum nächsten Döner. Ich sag euch so, mir ist gerade der Stein in die Hose gerutscht. Das heißt doch gar nicht so, ne? Heißt also die allerste 1000 Meter Schlange, Mann. Wir waren so gut in der Zeit. Bei Superhahn keine einzige Person, doch zwei. Hier so eine Schlange, Da muss das doch beinahe besser sein, Mann. Also das ist mein erster Gedanke, so auf dumm gesagt. Ich verarsche ihn jetzt. Pass auf, ich verarsche ihn. Ich sag, hatten wir telefoniert, das wird passen. Ich krieg uns, Ahmed, ich krieg uns. Moin, mein Lieber. Hatten wir telefoniert? Das <lacht> wegen dem YouTube-Video. Nein. Habt ihr mehrere Läden? Nein. Habt ihr nicht? Ich hab nur diesen, ne? Ja. Achso. Wir wollten nur einen Döner für YouTube machen im Video. Geile Werbung für euch. Wie Top-Werbung? Ja, ich mach für euch ein Video. Was müsst ihr mir jetzt zahlen dafür? Gar nichts. Aber wieso machst du Werbung für uns? Mach von außen, von außen kannst du machen, was du willst. Geil. Denkst ja. du, Alles du gut? Denkst, wir können einmal hier vorne uns. Frag mal! Wenn du ja. uns fragst, wenn die okay sagen... ehrlich? Okay. Bist du Mustafa eigentlich? Ja. Du bist Mustafa! Ja. Ja, Mustafa? Ich bin Mustafa ja. Das war Mustafa, Leute. Ich fühle mich gerade, als hätte ich David Beckham gesehen. Oh. So macht man das, oder? Habt ihr gehört? Wie ich ihn Zucker so um den Mund geschmiert habe, Honig. <lacht> das habe ich mit den Sprüchen heute schon wieder? Wir bestellen einen und dann kommt das Urteil. Er wollte uns nicht vorlassen und das finde ich irgendwie geil. Er sagt, wir müssen die Leute fragen, ob wir vor dürfen. All die Ehrenmänner bringen uns jetzt Döner mit, aber ich lade die ein dafür, muss ich dazu sagen. Ja, Mann. <lacht> ja, Mann, ja. Also wir müssen kämpfen hier. Musterfahrt, da handeln alle Leute gleich. Die Ronaldo auf dem Platz ist er hinten im Dönerladen. Bam, jede Bewegung sitzt ja. Der dribbelt dich aus am Dönerspiel. Die Kollegen an. Ich nehme noch mal für euch das Papier weg. Knister, knister, Kräuschen. Was haben wir hier im Häuschen? Was bei dem direkt auffällt: Das Fleisch an sich ist noch geschmackvoller. Wenn du mich fragst. Hinten ganz anders im Biss. Etwas dicker. Du merkst du diese Konsistenz so zum Durchbeißen, wisst ihr? Und wird das stark. Aber nicht stark genug. Doch stark genug, Mann. Oh. Hallo. Da haben dich gerade Blicke getroffen. Habt ihr das gesehen? Ja, die dachte, du willst sie belästigen. Sowieso, hm. so. oh genau so. <lacht> Kennst du so, man, man denkt, man ist voll charmant, man ist gleich voll Ja, das ist die Realität. <lacht> Unschönes Stück hinten gerade gekriegt. Undankbar für seine Werbung. Schade, Mustafa, sorry. Scheiße, hab ich so schön Leute. Mach mal das Klubpapier in der Hosentasche. <lacht> <lacht> <ist das> falsche <lacht> Loch <Lochgeduld drin. lacht> Also Mustafa macht es mir relativ leicht. Das ist diesmal für mich mit Augenzwinkern. Ich vergesse mal das komische Stück da drin. Aber auch schon gesehen, der Spieß war nicht ganz kross. 7,9 gibt es für den äh, Mustafa von mir. Trotzdem guter Döner. Oh, das wird eng auf den letzten Meter. Jetzt kommt Eddie's Mann auch. Das ist auch Lukas Lieblingsding, wo er sagt, kommt nichts an. Grüße an dich, Lukas. Ach nee, das sollte nicht an dich sein. Das kam super, ich schwöre, Lukas. Weiter zum guten Eddie. So eine... P Sage ich euch, ey, die gemüse kebab hat auf den Montag zu, Mann. In Berlin habe ich da nicht mit gerechnet, muss ich für einen anderen Tag nur für den einen Döner hier hinkommen. Leute, wir sind direkt jetzt hier am Start. Ihr wisst, anderer Tag, weil letztes Mal hatte Eddie zu. Ihr hattet am Montag zu, ne? Montag nicht. Nee. nee, ehrlich nee, nicht. Bei Google steht geschlossen. Ja, ja, das steht bei Google. Ehrlich? Ja, ja, Nein, wir sind wir nach Hause gefahren, gesagt, Mann. Wir sind Alter. nur für dich wir also hierher <lacht> und dann nach Hause gefahren. Ey. Du musst uns heute den besten Döner machen, weil ja. wir haben eine Mission, Eddie. Also, ich bin nicht Eddie, ich bin Eddies Bruder. Egal. Egal. Aber alles egal. Wir in der Familie. Darf ich Eddie sagen trotzdem, ne? Ich bin weil das kommt gut fürs Video. Problem, okay, geil. <lacht> ich mache ein Video, die besten Gemüse Döner Berlins und du bist in der Top 4 Auswahl man spricht man redet du bist in aller Munde auf der Straße wir haben hier nur Döner wir haben hier keine Pizza wir haben hier kein Börek wir haben hier nichts weil wir haben uns auf einsach konzentriert ja. spezialisiert und die machen wir dafür richtig Das ist Butter mit äh, bestimmten Kräutern. Nein, das, das wird, ist geil. Das ey. ist vorher schön eingeschmiert. Da sind noch ein paar Sesamkörnchen mit bei. Äh. Das wird erstmal kurz, damit das Brot schön richtig lecker wird. Hat ja? ihr Sesamkörnchen sogar mit drin? Alles mit drin, Digga. Alles mit bei. Guck mal, das hier. Ich habe hier einen Gewürzhändler, den ja. habe ich dieses Rezept gegeben. Ich habe ihm gesagt, ich möchte das und das in dieser Menge ja. zusammengestellt haben. Der bringt mir das hier ah. alles alle zwei Monate einmal in Kartons. Oh. Das hab nur ich. Geil, Mann. Was kostet Döner eigentlich bei dir? 6 Euro kostet der Döner. Aber und wir haben Hochzeit auch. auch ansteigen. Du weißt ja warum, denke ich ja. mal. Wir ja. verdienen jetzt weniger als vorher. Ist so, ne? Wo wir erhöht haben. Also seid mir nicht sauer auf die, auf die Dönermänner da draußen. Wenn es wieder günstiger wird, wird es auch wieder günstiger. Wir sind ja nicht darauf aus, wie eine Lütze weg. Ist das ein Versprechen? Ist das, das ist ein Versprechen, Versprechen auf okay. jeden Fall. Let's, get it deep. Let's go. Eddie, mein Lieber. Ja, vom Fleischfeeling ich schwöre ich, glaube das Beste. Da ist dieses typische krosse Hähnchen von außen, was man kennt. Als wäre da noch die Haut drauf, so gefühlt. Dieses Feeling, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall die Zitrone. Beziehungsweise also die Mette hat er, glaube ich. Hätte ich sogar ein bisschen dezenter gemacht. Da war gerade ein Feeling. Aber das geile Feeling. Dieses Pommes-Feeling. Bei uns war es damals ein Freibad als kleiner Junge. Mit den geilen Pommes-Gewürz. das war gerade ein Biss, wo du dieses Pommes-Feeling da drin hattest. Aber auch übertrieben heftig. Süße durch das Gemüse. Starkes Ding, Mann. Und obwohl die da ihr Maggi-Spray drauf machen. Aber es ist dezent. Es ist nicht, dass es dir komplett wegklatscht. Es ist echt komplett im Rahmen. Das ist bitter, Leute. Ich muss jetzt in mich gehen. Wir haben das Video schon zu Ende abgedreht, sage ich euch ehrlich weil das ja am anderen Tag ist und ich wusste nicht, ob ich, ob ich das schaffe. Ich musste es auf Krampf am Schluss einfach stumpf mit reinschneiden in die Bewertung, wo ihr eigentlich die Endbewertung kriegt und dir noch einen Einfluss nimmt am Schluss. Das geht nicht anders. Diesmal ein bisschen zerstückelt das Video. Google hat eingeschissen. Der hatte gar nicht zu, als wir letztes Mal da waren. Ja, unglaublich. Wir sehen uns jetzt erstmal bei Ruiham, dann zur Endbewertung, Mann. Oh, F***. Ja, ja. Jetzt kommt das Finale, seid gespannt. Boah, Jungs, und habt ihr schon gegessen gerade? Ich ja, hab schon was? gegessen. Ja, und was sagt ihr? Geil? Ich sag dir ehrlich, war ja. gut, aber war ein bisschen salzig. Bisschen salzig? Hey, ne? war ein bisschen salzig? Ja, die machen viel zu viel. Und, ne? War ein bisschen äh, ja. zu viel Soße. Soße? Ja. Äh, ja. ja. Sagt ihr alles? Ja viel, zu Salz? ja, viel zu, ja. Viel zu ja. Viel ja, viel War schon gut, war trotzdem gut. Okay. Und was sagt ihr? Todeslecker. Alles schon gut. Mandwich, es war richtig geil. Ich höre die Lügen, er meinte, hat nicht geschmeckt. Nein, guck mal, ich bin ehrlich, heute war nicht das beste Rühr am Döner. Es gab bessere, aber war gut. Jungs, ich danke euch, ne? Wir haben noch eine Ex-Freundin, die Addison will. Jetzt, jetzt, jetzt <lacht> Emma, sie ist Sarah, Sarah. Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Nein, nein, Sarah, Sarah, sie Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, ja, mächtig was los, ja. aber scheint schwanken zu sein. Ich habe immer wieder. letztes auch beim Kollegen Franklin ein Video gesehen. Zweimal gestern zwei Tagen, einmal heftig und einmal komplett Katastrophe. Grüß dich Franklin. Grüße gehen raus. Alle abonnieren den Jungs. Scheiße, oh ist zu viel Musik. Wir hauen direkt die Schnitzel rein. man und Film, gib mir den Beat. Döner wie gemalt. er ja, noch gesagt, sowas wie diesen Döner habe ich noch nie gegessen. Zitrone oben drauf, wie gehabt, immer bei diesen Gemüsedönern. Mhm. Käse drauf. Das fühlt sich so geiler, Mann, so knusprig, als wäre wirklich nur außen die allerdünnste Schicht, zu so Blatt Papier, ganz hart angeröstet. Darunter ist es wieder weich. Ah. Mit Berliner Soße mit diesem kräuter auf macht mich fertig. Brot wirklich on point, Mann. Mit Abstand das beste Brot das ist für mich direkt auch der frischeste Döner irgendwie. Das ist ein Kunstwerk, seid ihr ehrlich. Deutlich stärker als das letzte Mal, als ich hier war. Diese Deftigkeit durch dieses Frittierte, auch dieses Gemüse. Boah, das ist so ein starker Döner, Leute. Das ist dieses weiche, frittierte Gemüse. Das ist was, was irgendwie natürlich knackig ist. Durch das frische Gemüse da drin hast du das Fleisch, was so ein Mittelding ist vom Biss. Du hast da alles drin. Das kann ich euch jetzt sagen, mit gutem Gewissen. Der beste Gemüsedöner in Berlin ist für mich Eddie. Mit 8,5 von 10 Punkten. Ich sage dir auch warum oder ich sage euch warum. Weil das Fleisch am besten geschmeckt hat. Alles drumrum, kann sich rumdiskutieren. Könnte ich jetzt 100 Jahre überlegen, dabei den einmal das ist anders, aber der Fleischgeschmack, von der Crossheit, vom Feeling, ist der das Beste. Das ist der Fleischmeister. Ja, Darf ich dich zum Sieger können mit ja. dem dünnen Messer. Ja. <lacht> Danke, Jungs. Freut mich, ja? Super. Ich geb dir mal die Faust dafür. Gerne, dicker. Vielen, vielen Dank. Ja, jederzeit wieder. Willkommen. Schön, dass ihr da wart, erstmal. Und ja. wir erwarten euch natürlich auch hier bei uns gerne zum Essen, zum Probieren. Ja. Und wir erwarten vielleicht von euch einen Daumen oben, einen Kommentar und ein die. Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ja, abonniert ihn dann. Bitte. Genau. Ja. Lasst den Daumen glaube, oben klein. Ich, ich kann ja bis heute noch nicht wirklich. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao.